Heute haben wir wieder jede Menge kurze Telefonate mit Betrügern, dessen Betrugsversuch hier bei uns auf der Leitung nicht erfolgreich war. Doch diese vielen kleinen kurzen Anrufe zeigen sehr wohl und sehr gut auf, was wir da eigentlich genau für Leute am Telefon haben und dass man hier eigentlich nur an eure Kohle möchte. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung und jede Menge Aufklärung mit diesen vielen neuen Telefonaten. Hallo?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 Was soll ich daran merken? So, wollen Sie jetzt äh, bezahlen und äh, auf unsere Plattform darin gehen? Diese nee. St und warum, Entschuldigung? No, weil Sie aufgelegt haben. Abgelegt haben was? Diese E-Mail, diese, e diese Antwort? Nee, Sie haben aufgelegt. Ah, so, was Sie abgelegt haben? Nee, Sie haben aufgelegt.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 Ja, weil das ist eine offizielle, das ist eine offizielle Website, das Sie können sehen. Nein, nein. Ich, und Punkt. wir haben, und wir haben, nein, und Doch. wir haben, und wir haben die deutsche, die deutsche Person mhm. darin in dieser Website. Mhm. Deshalb habe ich diese, E-Mail die e geschickt und andere Sache. du Sachen bist gemacht. nur eine Lügentante. Was habe ich? Ich bin eine oh, reale du bist Person zu in zum Scheißen, wirklich.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 Warum du so eine Das einen ist, das, Job ist das ist der Job, dass du dich nee. das ist Und wir haben diese, diese Zeit. Ekelhaft, widerlich. Du bist eine Betrügerin. So, aber wenn, Sie be wenn wir betrügen, warum Systemen. haben wir diese Zeit? Warum? Weil ich dich verarschen wollte. Was wollte ich? Ich habe dich verarscht von Anfang an. So, das ist Ihre Sache, aber wir haben diese offiziell, ja, wir haben diese, Offizie, ja, wir haben diese ja. Website, wir haben diese ja. E-Mail und ich äh, verstehe nicht, warum Sie unseren Job so wie. Du bist kriminell, du bist kriminell. Ja? Okay, alles Gute für Sie. Ja. Ach ja, manchmal frage ich mich wirklich, wozu die hier anrufen. Man hat immer wieder komische Leute an der Leitung, die versuchen uns das Geld aus der Tasche zu ziehen. Irgendwie wird es aber auch nicht besser. Ich habe manchmal das Gefühl, es wird immer schlimmer mit den Leuten, die hier bei uns anrufen. Und dass die sich immer weniger Mühe geben, uns zu bescheißen. Hallo, junge Lady. Hallo, Gustav. Ja. Das ist Valeria Amaparaj und ich rufe Sie vom Swisspro. Aha. Sie haben sich vom automatischen Handel mit dem Autotrading registriert. Aha. Okay. Sind Sie sich da sicher? Ich bin sicher, ja. Woher denn? Weil ich sehe ihren Name. Ja, und das hat dann schon wieder dazu geführt, dass sie jetzt hier schon aufgelegt hat. Hm, die ist wohl nicht so bissig in ihrem Job. Keine Ahnung. Manche, die verschwenden ja dann gerne ihre Zeit bei uns auf der Leitung und diskutieren dann auch ein bisschen. Die hat es dann hier wohl ein bisschen schneller gehabt, um schnell den Nächsten wieder abzufrühstücken. Ja. Ja, hallo, guten Tag. Guten Tag. Emily Pole ist mein Name und melde mich von Trader Active. Ach. Da wo Sie in den letzten Monat eine Registrierung gemacht haben. Wen möchten Sie denn sprechen? Was wieder? Wen Sie denn sprechen möchten? Äh, mit dem Herrn Lorioris. Ach so, mhm. Kennen Sie? Sind Sie? Mhm. Okay. Also Sie haben in den letzten Monat eine Registrierung gemacht in unserer Plattform. Aber Sie haben noch nicht Ihr Handelskonto aktiv machen. Deswegen rufe ich Ihnen heute an. Aha. Warum nicht? Sie haben mit äh, mit meiner Kollegen gesprochen und Sie haben noch nicht dieses Konto aktiv stellen. Ja, genau. Okay. Können wir heute machen? Jetzt? Nee. Warum? Wieso? Ja, weil ich doch mein Geld nicht bei Betrügern versenke. Betrüger? Mhm. Warum?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 ja, das würde ich ja gerne mal von dir hören, warum du die Menschen. Okay, nicht... haben Sie einmal probieren, unsere Plattform? Haben Sie einmal testen, unsere Plattform? Nee, muss man nicht, stellt man ja vorher fest. Dass okay, das, das bedeutet, dass Sie haben keine Erfahrung mit unserer Plattform, mit unserem Broker Ja, die will ja. ich ja auch nicht sammeln mit Betrügern. Okay, okay Sie will nicht, eine, einerseits. Aber, da wir sind Betrüger, mhm. okay? Ja. Das ist nur Ihre Meinung? Nee. Okay? Das ist nichts? Nee.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 Diese Registrierung gemacht. Wer Be Betrüger sind, Kriminelle oder? Und damit Warum ich eure Zeit klauen kann. Warum haben Sie diese Registrierung gemacht? Habe ich Sie doch glauben doch nicht. Beantwortet, ja? Damit ich eure Zeit klauen kann. Ja. ja. ja. So funktioniert ja. Hm. Sie glauben das. Aber ja. bitte machen Sie nicht etwas, dass Sie nicht vertrauen, okay? Doch, weiß okay. ich ja. Okay, okay. Ihr seid Betrüger, Kriminelle, Betrüger. Okay. Wir wir verlieren ihre Zeit mit einem Betrüger, oder? Ist deine Mutter dolle stolz auf dich, dass du so einen Job machst? Okay. Ja, diese nette Lady hat ja wieder versucht, sich rauszureden. Tja, nur das, was die immer so als Begründung nehmen, ist ja alles Blödsinn. Wie schon in den anderen Videos immer mal wieder erklärt, man sieht ja vorher nicht, dass man bei Betrügern landet. Man meldet sich über eine Werbeplattform an und erst dann ploppt die Webseite von denen auf. Und wenn da keine Lizenz steht und alles unseriös aufgebaut ist und genauso aussieht wie bei allen anderen Betrügern, ja, dann braucht man sich halt nun mal nicht wundern, ne? Man sieht es als Kunde einfach nur vorher nicht, wenn man sich gerade registriert, dass das Ganze unseriös ist, wo man eben sich angemeldet hat. Ja, aber irgendwie scheinen die das selber gar nicht so genau zu wissen, oder? Die stellen halt einfach auf Durchzug und, ja, bleiben da stur. Und, naja, schon alleine dieses Argument, denn sie haben ja bei uns noch gar nicht investiert. Ja, brauche ich nicht. Man kann es vorher sehen, ob es Betrug ist oder nicht. Dazu muss ich nicht das Geld in der Hand nehmen und dahin werfen, um dann zu sehen, dass er sich aus dem Staub machen. Tja, manchmal fragt man sich ja wirklich, ob die überhaupt selber Bescheid wissen, was die dafür arbeiten, ausüben und ob die überhaupt selbst wissen, dass das Betrug ist, aber ich kann mir einfach immer nicht vorstellen, dass die das nicht wissen, weil letztendlich wird euer Geld ja nicht investiert, sondern es ist lediglich einfach weg und schon alleine wie die dort arbeiten. Also, seriös ist das nicht. Und wenn ich da als Mitarbeiter in der Firma arbeiten würde, würde ich dieses Umfeld, so laut wie es da ist, mit der Musik, mit dem Blabla, was da bloß erzählt wird, da müsste man doch irgendwann selbst schlau genug sein, um dahinter zu steigen, dass das Ganze nur Betrug ist. Ja, bitte. Hallo. Ja. Guten Abend, ich heiße Jack und ich rufe Sie von Automatisiert Handelssystem. Wie geht Ihnen heute? Fast 21 Uhr. Ja, was ist das Problem? Ja, Sie können spät, ne? Ich rufe Sie morgen früh in diesem Fall, okay? Nö, nee, dann schlafe ich. Ich stehe Okay, jetzt ich, jetzt ich rufe Sie morgen früh. Bis morgen. Nee, morgen früh schlafe ich. okay, ich rufe Sie noch einmal dem, damit ich bin sicher. Ja? Was? Ich bin noch jetzt am Telefon. Okay, sind Sie bereit jetzt um Ihre Konto aktivieren mit 50 Euro? Was denn für ein Konto? Sie haben ein Investitionskonto, deshalb rufe ich Sie. Aha, sagen okay. Sie mir, Möchten Sie Ihre Konto aktivieren oder nicht? Ich weiß ja nicht mal, was für ein Konto. Das ist Handelskonto mit unserem automatisierten Bitcoin-System und jetzt Sie kann Ihre Konto aktivieren mit das Minimum mit nur 50 Euro. Ist das in Ordnung für Sie? Wie heißt die Seite? Die, heißt, die Seite heißt SwissPro. SwissPro. Genau, Sie kann Geld verdienen mit unserem System. .com oder .was? .com, swisspro.com mit double Z Swiss schreibt man aber mit S. Siegfried Wilhelm, Ida, ZZ, Paula, Richard Das schreibt Ott. man mit Doppel S und nicht mit Doppel-Z. Z Ja, müssen Sie ja dazu sagen. Ja. Okay. Aha. Com. Das com eine interessante Seite. Genau, da ist unsere Folie automatisiert Handelssystem. Und jetzt, wenn Sie Ihre Konto aktivieren, ich gebe Sie 50 Euro in Ihre Handelskonto, damit Sie kann nur zu probieren, das System. Wenn Sie möchten, Sie kann immer Ihr Geld auszahlen, das ist kein Problem. Mhm. Probieren Sie das System für ein oder zwei Wochen, sehen Sie das Result. Und wenn Sie möchten, Sie kann alles auszahlen. Ihr Gewinn und Ihr Geld. Okay? Ja, wo haben Sie denn Ihr Impressum auf Ihrer Webseite? Wie bitte? Das Impressum suche ich. Okay, so, sehen Sie.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 Schönen Tag, ich möchte mit dem Los heute sprechen. Ja, also Schönen schön Tag noch. Tschüss. Betrüger. Aha, also mit Leuten, die das Impressum suchen, mit denen möchte er also nicht sprechen. Hm, komisch, dass die Webseite keins hat. Also kein Impressum. Ich finde es immer wieder Wahnsinn. Tja, schon alleine, wie er mit uns gesprochen hat. Unten sehen diese, um Gottes Willen. Also, der hat uns hier wieder 1A beschrieben, dass er nur ein Betrüger sein kann. Ich meine, die Webseite hat es ja schon selbst ausgesagt. Da hat alles gefehlt, was da eigentlich so hingehört. Tja, es geht halt nur ums Einzahlen, ne? Nicht, dass man da irgendwie im Impressum sucht. Die mögen halt keine Leute, die sich auf der Webseite ein bisschen umschauen wollen. Die suchen nur Leute, die ja ohne Wenn und Aber einfach das zücken und ja ihre Bankdaten dadurch buchstabieren. Ja? Na, hallo, guten Tag. Uh, hey. Ich bin Zoe Maia, spreche ich mit Herrn Cory. Ja. Super. Wir haben schon gesprochen, ja, das ist Online-Handlung, das ist Finanzmarkt. Sagen Sie mir bitte, äh, haben Sie schon Erfahrung, dass es Abteilung mich interessiere? Haben Sie vielleicht irgendwo Geld bezahlt oder Geld investiert? Was für ein Ding? Haben Sie vielleicht irgendwo Geld investiert oder Geld bezahlt? Gehandelt? Was geben Sie das an? Wie bitte? Was geben Sie das an?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 Das geht Sie nichts an. Bitte wolle. Ja, genau. Und dann wird einfach aufgelegt. So kennt man es halt von den Betrügern. Immer wieder interessant. Ich finde es Wahnsinn. Sobald man einfach nicht mitspielt, wird entweder beleidigt oder in den meisten Fällen direkt einfach aufgelegt, ohne sich noch zu verabschieden. Tja, es gibt zwar auch den ein oder anderen Betrüger, der versucht, den Schein zu wahren, aber es kommt auch immer seltener vor. Ja, bitte?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 Sie haben mit den Leuten, die Sie anrufen, mit Respekt umzugehen. Doch, habe ich. Du hast jetzt keinen Respekt. Was für ein Ding? Klingt Sie das doch mal auseinander. Das ist doch kein Deutsch, was Sie davon sich geben. Also, ich bin ein Russe. Was ist dein Problem? Bist du rassistisch? Ja, du müsstest mal vernünftig Deutsch sprechen können, wenn du hier in Deutschland anrufst. Aha, und du bist rassistisch, okay? Kein Problem. Du, wenn du der Meinung bist, bitteschön. Ist in Ordnung. Kann ich mit leben. Ja, okay. Liebe damit. Ciao, ciao. Also die geben sich wirklich immer weniger Mühe. Also dieser plumpe Anruf ist doch absolut unter aller Würde. Und solche Leute wollen an euer Portemonnaie. Das sind die Leute, die vom angeblichen Finanzmarkt anrufen und das sind die Leute, die ja angeblich seriös sind. Nee, also mit Seriosität hat das hier im entferntesten Sinne schon überhaupt nichts mehr zu tun. Ja, bitteschön. So, sprich mit Herr Dringer. Hm.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 Nö, so, ich, ich, sie ich schluck, was möchten sie? Ja, ihr habt richtig gehört, es war der gleiche von gerade eben. Tja, aber mehr Mühe gegeben hat er sich ja auch nicht. Es ist einfach Wahnsinn. Was da für Leute anrufen? Der will an euer Portemonnaie. Tja, es ist einfach nur noch ganz, ganz, ganz plump und böse. Aber was mich hier vielmehr schockiert, ist die Lautstärke da im Hintergrund und wie viele Leute da schon wieder fleißig sind. Weiß ich, um die Leute anzurufen, um da an die Kohle ranzukommen. Ja. Hallo. Ja, was denn? Hi, am I speaking with Gerald? Er hat von selbst wieder aufgelegt, aber ich weiß auch nicht so richtig, was er von mir wollte. Also, ich meine, klar ist, dass der war hier wahrscheinlich wieder von den Trading- und Finanzbetrügern äh, vom, vom bitcoin -Markt plattform keine Ahnung, angerufen hat, aber. Tja, ich finde es Wahnsinn, warum die hier in Deutschland anrufen, wenn sie nicht mal Deutsch können. Denn man gibt bei der Registration ja an, dass man aus Deutschland ist und man klickt auch extra aufs deutsche Fähnchen für die Telefonnummer, damit da plus äh, 49 davor steht. Also die wissen das, dass die in Deutschland anrufen. Deswegen, äh, also ich finde es absolut abgefahren, dass die dann äh, so anrufen. Tja, scheint ja wohl irgendwie trotzdem zu funktionieren. Das ist der absolute Wahnsinn. Guten Tag. Hallo. Ja. Und guten Tag, spreche ich mit Peter Zauberfe. Ja, Zauberfehl. Hallo. Hallo. guten Tag, Herr Zauberfe. Das ist Thorsten am Apparat von dem Bitcoin-System. weil ich sehe, dass Sie haben eine Anfrage gemacht über unsere automatische Handelskonto und an der Nutzung unseres Systems interessiert sind, ja? ich nee. Sie haben Ihre Daten in unserer Webseite hinterlassen, nachdem Sie ein Video gesehen. Hm? Wann denn das? Aber Sie haben diese für zwei Monate gemacht.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 Ich kann mich da nicht mehr dran erinnern, was vor zwei Monaten war. Ist ja nur schon eine Weile her, oder nicht? Okay, kein Problem. In diesem Fall, werden wir später noch einmal anzurufen. Schönen Tag. Und wozu wollen Sie später noch... Ja, also, es wird immer unterirdischer. Wozu will der jetzt nochmal später anrufen, wenn ich ihm doch gesagt habe, ich habe da kein Interesse dran und ich weiß auch gar nicht, was der genau von mir will. Also natürlich weiß ich, was er von mir will, weil ich mich ja mit Absicht da anmelde, aber naja, man muss ja immer davon ausgehen, dass da sich ganz viele Menschen registrieren, die es eben nicht wissen, was da eigentlich genau von einem gewollt wird. Ich finde es immer wieder den absoluten Wahnsinn. Und sobald man da antwortet, stellen Sie die Frage gleich danach nochmal. Macht irgendwie überhaupt keinen Sinn. Aber gut, so verplempern die wenigstens selbst ihre Zeit und betrügen hoffentlich nicht ganz so viele Menschen. Kann man immer nur wieder hoffen? Weiß ich halt leider nicht. Die Zahlen sprechen halt für was anderes. Es zahlen einfach viel zu viele Menschen da immer noch ihr Geld ein. Hallo? Hallo? Ja. Gustav? Nee. Ich bin Alina von Online-Handel-Plattform SwissPro. Aha, schön. Was möchten Sie? Äh, Gustav, Sie haben angemeldet für Automatischen System oder den Finanzmarkt. Nee. Bitcoin-System. Möchten, Hallo. Sie haben ein gemeldet. Habe ich doch jetzt gerade verneint. Dein Name ist Gustav Kot, ja? Herr Kot. Und das heißt Ihr Name. Bitte? Das heißt Ihr Name und Herr Kot. Und nicht Deine Name und auch nicht Gustav. Das heißt Herr Kot und Ihr. Oder Sie. Ja, und das reicht dann schon aus, damit man die Betrüger direkt wieder los ist. Ich weiß nicht, warum die immer so plump mit einem reden und die Ansprache nicht mal vernünftig können. Das macht ja überhaupt gar keinen Sinn. Aber so probieren die es halt immer wieder. Also das zeigt eigentlich nur, was da für unterirdische Leute sitzen. Ja? Hallo? Ja? ja guten Tag, ich grüße Sie. Hier ist Paulina von Iron Effects. Wie geht es Ihnen? Möchten Sie das wissen? Ich kontaktiere Sie bezüglich Ihrer Registrierung bei uns für den Online-Trading. Was ist denn für eine Registrierung? Uh, Sie haben sich registriert uh, auf unserer Plattform am 3. Uh, November. Wir ja, da habe ich jetzt es keine Zeit. uns um, also um 16 Uhr. Bitte? Um 16 Uhr können Sie anrufen. Okay. Können wir nur für eine, ganz kurz bestätigen, nur Ihre E-Mail-Adresse? Nee, um 16 Uhr habe ich Zeit. Alles klar. So, ich werde Sie dann um 16 Uhr kontaktieren. Aber Sie erinnern sich über diese Registrierung, ja? Ja, Ich glaube, da habe ich dann aufgelegt an der Stelle, weil das einfach unverschämt ist. Ich sage ihr, ich habe jetzt keine Zeit. Sie soll um 16 Uhr nochmal anrufen und die machen einfach, ja, munter drauf, weiter. Egal, was der Kunde da am Telefon sagt. Tja. Es geht halt einfach nur um Geld. Mehr nicht. Was sie jetzt mit meiner E-Mail-Adresse genau nochmal wollte, weiß ich nicht. Wahrscheinlich wollte sie mir dann irgendein Blabla nochmal zuschicken, damit ich davon wieder beeindruckt werde. Ich weiß es nicht. Einfach nur absolut unterirdisch. Hallo. Yes, good morning, Mr. Leon, I'm calling you from Can you hear me? Viel zu lauter bei euch. Okay, uh, Mr. Leon, my name is Achir and I am calling you from Evil well, 1512. If you remember, you made an account with us uh, one week ago regarding the Do You remember that? Also, Sie brauchen da dringend mal irgendwelche Schallschutzwände mit den Mitarbeitern. Mr. Leon, can you get me? Ja, aber das ist viel zu laut. Das muss da irgendwie mal anders regeln. Für jeden Mitarbeiter immer oder so. Ja, sowas ja. wollen wir heute nicht. Das kann sie kaum verstehen, weil das ist einfach ganz schlechte Qualität. Und Mitarbeiter sind viel zu laut. Wir ja alle rum im Hintergrund. Uh, Leon, can, can und warum sollte ich denn Englisch sprechen? Wir sind doch in Deutschland. Rufst du auch in Deutschland an, also. So you don't speak English. Du rufst hier in Deutschland an, da wird hier Deutsch gesprochen und nicht irgendeine, irgendeine, irgendeine Deswegen ist nichts. Wir sind hier in Deutschland, hier wird Deutsch gesprochen. Ich habe eine Frage. Ich habe eine Ich habe eine ja, wollen sie mir nicht erstmal erklären, wer sie sind, oder vielleicht wollen sie vielleicht nicht erstmal für eine angenehme ja. Atmosphäre sorgen, weil also das liegt so nicht. Uh, do you have who can speak Wie gesagt, sorgen sie doch erstmal für eine. Ja. Okay, Sehr so the... ja. ja. ja schön. Ja, also was das jetzt hier werden sollte, ist absolut fragwürdig. Ich habe keine Ahnung. Aber das sind so Anrufe, die hier bei uns reinkommen. Man hat den Typen fast überhaupt nicht gehört. Hat er da auf Lautsprecher telefoniert oder was war das da jetzt? Da war der Hintergrund definitiv lauter als der vermeintliche Mitarbeiter selbst. Tja, ist schon Wahnsinn. Und so wollen die Geld verdienen. Also ich glaube nicht, dass der so überhaupt Erfolg hat. Kann man immer nur hoffen, dass die da so keinen Erfolg kriegen. Es ist Wahnsinn. Und dann konnte der dem Anschein nach nicht mal irgendwie Deutsch. Interessant. Einen wunderschönen guten Tag. Mit wem spreche da bitte? Hallo, ich möchte mit Scher sprechen. Mit Herr Scher. Ja. Ja, und wer sind Sie? Mein Name ist Benjamin. Ich rufe Sie aus dem automatischen Handelssystem an.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 Ich kann mir vorstellen, wann Sie in der Vergangenheit äh, das ja, um eure Daten, wann Sie in der Ziele Vergangenheit... Wo haben, Sie denn die, wo haben Sie denn die Daten her? Nicht vorstellen, das müssen Sie ja wissen. Ja, ich ja. Äh, weiß das nicht genau. Ja, und ich probiere zu erklären. Es könnte sein, wenn Sie in der Vergangenheit die Terrasse gezeigt das haben nicht, Herr Bell, und...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 Und ich denke, wir verschwinden noch unsere Zeit her. Ist ja vollkommen so, irgendwo uns Ciao. An, gucken sie, zeigen sie. Es ist immer wieder interessant, dass die das überhaupt nicht interessiert. Und vor allem, wie die einem antworten. Immer wieder der absolute Kracher. Hauptsache, die verkaufen irgendwas. Und sobald man da nicht mitspielt, haben die schon gar keinen Bock mehr auf einen. Tja, und dann verschwenden sie ja ihre Zeit. Er ist aber gesetzlich dazu verpflichtet, mir irgendwie sagen zu können, woher meine Daten da bei ihm gelandet sind, über welchen Weg. Das ist ja mein Recht. Jeder hat das Recht, ganz genau zu wissen, wie sowas zustande kommt. Und ja, der hat sich ja nicht mal Mühe gegeben. Also selbst wenn er das da jetzt, warum auch immer, im System nicht stehen hat, dann ist er dazu verpflichtet, mir diese Informationen irgendwie ja mitzuteilen. Über Er kann mir eine E-Mail anbieten, einen Rückruf, irgendwas. Ein Mitarbeiter muss das ja wissen. Das interessiert die überhaupt nicht. Denn es geht hier eins ist und allein nur um eure Einzahlung. Um mehr nicht.